Hi! Ja, das 9-Euro-Ticket war eine absolute Odyssey, das kann man nicht anders sagen und ich wollte das Ganze jetzt einfach einmal festhalten, denn es ist jetzt zwar schon ja, drei Monate her, aber im Juli, beziehungsweise auch Angebrochen im August 2022. Da habe ich dann eine kleine Weltreise mit diesem 9-Euro-Ticket gemacht. Also beziehungsweise eine Deutschlandreise. Denn am 19. Juli 2022, das war ein Dienstag, da bin ich mit dem 9-Euro-Ticket gestartet. Das war anfangs als eine kleine Ostblock-Tour geplant. Ich hatte sogar tatsächlich äh, noch Fernverkehr-Ticket. Ich bin auch mit dem Fernverkehr erstmal dahin gefahren, nach Köthen, Kreisstadt des Sachsen-Anhaltischen Landkreises Anhalt Bitterfeld. Und ich bin mit dem Fernverkehr nach Köthen gefahren, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich diese kleine Tour bis Samstag geplant hatte, gab es noch nicht mal die Pläne zum 9-Euro-Ticket. Jedenfalls, ich war in Köthen. Ich bin um... <lacht> Wirklich, ähm, Viertel vor sieben äh, morgens aus dem Haus gegangen, bin zum Zildorfer Hauptbahnhof. Ich habe, ich weiß noch, ein Foto gemacht. Ich habe jetzt hier parallel Maps und Fotos offen. Ich habe ein Foto von der Haustür gemacht, äh, weil ich wusste, die nächsten zwei Wochen werde ich nicht mehr nach Hause kommen. Und Viertel vor sechs, und wenn ich mir das Foto gerade angucke, ist es komplett hell. Also wenn ich heute äh, Morgen um Viertel vor sechs rausgegangen wäre, war es stockduster, da war es hell, ne, Sommer. Ja, wir sind äh, Fernverkehr gefahren, ich musste einmal in Hannover umsteigen, weil es keine Direktverbindung gab und ich weiß, äh, wir hatten Verspätung, eine halbe Stunde circa, weil in Duisburg irgendwas war und ich habe meine Anschlussbahn in Hannover verpasst, da hat es dann schon angefangen, am Ende kam ich eine Stunde später in Köthen an und äh, ja, das war ein Highlight, jedenfalls äh, der, der Zug nach Köthen, war auch eine Himmelsfahrt über Braunschweig, Helmstedt und Magdeburg. Und in Helmstedt, da war schon das erste Highlight. Ähm, wir erreichen in Kürze. Helmstedt, für Leute, die in Wagen 5 sind, bitte kommen Sie nach Wagen 4, wenn Sie aussteigen wollen, weil der Zug ist zu lang für den Bahnhof. Da wusste ich schon, jo, Deutsche Bahn, perfekt. Tja, aber dann war ich tatsächlich nach guten. 5 Stunden Fahrt gegen 12, ja, 13 Uhr. Ich war gegen 13 Uhr dann in der wunderschönen Stadt Köthen. Und da war ich erstmal in Köthen und dachte mir, jo, was jetzt? <lacht> und ich weiß bis heute nicht, warum ich nach Köthen wollte. Ich bin dann erstmal zur Pension gegangen, ich war in der Stadtscheune, was auch wirklich ein schönes äh, Ding war. Ich hatte eigentlich ein anderes... Eine andere Pension gebucht gehabt, habe dann aber irgendwie zwei Tage vorher so eine E-Mail bekommen, die Pension bittet darum, dass ich storniere und dann habe ich so gedacht, ach du Scheiße, das kann ja was werden, dann habe ich storniert, weil äh, darauf wollte ich mich auch nicht einlassen, wenn die schon so ankommen, habe ich nochmal umgebucht, das hat mich am Ende 55 Euro, glaube ich, für die Nacht gekostet, ja, da war ich in Köthen, habe meine Sachen abgestellt, ja, habe ich jetzt mal eine Runde gedreht dann bin ich zum Schloss Köthen, habe ein paar Fotos gemacht, was eigentlich auch echt ein schönes Ding ist. Also Man erwartet ja bei Köthen, glaube ich, gar nicht, so, dass das schön ist, aber das ist echt schön. Ich habe da Postkarten bekommen, die habe ich dann noch im Verlauf des Tages noch an <lacht> irgendwelche Leute geschickt, wo ich die Adressen irgendwo her hatte. Und ähm, dann bin ich nochmal kurz zum, zur Pension gegangen, habe die Sachen abgestellt und dann habe ich erstmal meine Tour durch Köthen gemacht. Dann... Bin ich äh, über die Hauptstraße sozusagen, bin zum Lidl einmal und dann habe ich ein paar Getränke gekauft und dann habe ich meine <lacht> Fabian-typische Tour zum Ortsschild gemacht, bin dann äh, noch über das Ortsschild hinaus zum Landratsamt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld, weil davor stehen die sagen sagenumwogenen Köthener-Quadrate. Hehehe. <lacht> Man muss dazu sagen, das Landratsamt und die Gütener-Quadrate sind echt abseits, also da läuft man schon eine Weile. Weshalb ich ja da dann auch das Ortsschütte hatte und dann bin ich tatsächlich, ja, man mag es glauben, ein Bus. Ich bin mit dem Bus weitergefahren, wieder zurück in die Stadt. Richtung Augustenstraße 63. Für die Kenner unter uns Familie Ritter. Ich habe sie natürlich nicht angetroffen, aber ich war mal da. Und damit konnte ich dann weiteres Live-Goal abwagen. Ich war in der Augustenstraße 63 in 06366 Köthen-Anhalt. <lacht> Alles erreicht. Ja, jedenfalls bin ich dann über das Postamt wieder zurück zur Pension. Hatte dann einen längeren Aufenthalt, ein bisschen gegessen. Bin dann abends nochmal gegen 19 Uhr rausgegangen, hab noch nochmal im MP-Markt halt gemacht, nochmal ein bisschen die Stadt erkundet. Und Dann gegen halb acht wieder zurück zur Pension. Ja, was Köthen angeht, man muss dazu sagen, Köthen ist, glaube ich, mit die einzige Stadt, wo ich mich unwohl gefühlt habe, weil Köthen da merkt man schon echt was für Leute da. Also erstmal, es ist ein komisches Klima. Also du fällst als Touri sofort aus dem Schema, weil da gibt's eigentlich keine Touris. Und du fällst auch eigentlich als Neste Deutscher aus dem Schema, weil man, man erkennt einfach, dass das Ostdeutsche sind. Du erkennst auch eigentlich, was die wählen würden bei einer Wahl. Ich habe mich ehrlich gesagt wirklich unwohl gefühlt. Das habe ich sonst nie. Aber in Köthen, da bin ich echt ungerne rausgegangen, das zu köthen eigentlich. Also an sich, ich fand die Stadt trotzdem interessant. Ich fand sie cool. Sie hatte auch viele nette Häuser Gebäude die man sich auch gerne anguckt ich habe wie gesagt ja auch einige Fotos gemacht das war eigentlich ganz cool es war ein bisschen ich war ein bisschen verwundert in Köthen tatsächlich relativ viele ich sag mal Ausländer weil Köthen ist ja eine Universitätsstadt äh, Hochschule Anhalt habe ich auch gesehen da war irgendwo so ein Plakat was wünschst du dir von Köthen und dann haben irgendwelche Chinesen erklärt ja ich wünsche mir von Köthen dass das jung und sexy bleibt oder ein Bierfestival für Köthen ja habe ich mir dann gedacht, okay, das war's an der Stelle. <lacht> ja, Köthen ist äh, Stadt der Homöopathie. habe ich hab mir auch gedacht, yo, was zu dieser komischen Stadt Homöopathie. Ja, aber Köthen, das war, war cool da gewesen zu sein. Ja, am nächsten Tag bin ich relativ früh schon mal raus, gegen halb neun, bin dann zum mb markt hat mir ein bisschen was zum Frühstück geholt. Dann bin ich auch recht früh zum Bahnhof, ich hatte da auch immer noch Fernverkehrsticket, weil ich hatte das ja geplant in der Zeit, wo es noch nicht das ein Euro-Ticket gab. Und dann bin ich mit dem Fernverkehr von Goethen eine ganze Haltestelle bis Halle an der Saale. Dann war ich tatsächlich gegen 11 in Halle. Ich weiß noch, das erste, was meine Wetter-App, Wetter äh, weil es war wirklich billig heiß, wir hatten 33 Grad. Ne? und äh, meine Wetter-App zeigte dann nicht irgendwie Ort Halle an der Saale der Ort war Gebiet der DB also Gebiet der Deutschen Bahn und ich so, jo, perfekt, moin und willkommen in Halle <lacht> war ich auf feindlichem Territorium gegen elf ja, dann bin ich erstmal zum Hotel gegangen bzw. ich habe erstmal die Bahn am äh, Halle Hauptbahnhof gesucht weil das ist echt, also das ist ein äh, Labyrinth. und dann bin ich dann mit der Straßenbahn bei gefahren und bin dann zur Pension, die war direkt am Alten Markt und das war auch echt cool. Und über die Pension war auch super, also kann ich mich echt nicht drüber beschweren. Das war super. Und ähm, ja, dann bin ich gegen 12 Uhr natürlich erstmal in Halle, dann war ich direkt auf dem Marktplatz. Dann hatte ich auf dem Marktplatz auch direkt gesehen, oh, bei Galeria Kaufhof oben, da ist eine Terrasse, da kommt man drauf. Das ist das diné Restaurant Und da habe ich natürlich erstmal direkt an sondern eins zusammengezählt und zack, bin erstmal nach oben, Mittag gegessen und hatte wirklich einen super tollen Blick auf den Marktplatz von Halle. ein cooles Foto dabei gemacht. Und ich habe es genossen, ja. Nachdem ich dann fertig gegessen habe, war ich äh, noch mal ein bisschen äh, auf dem Marktplatz immer rumlaufen, bin zur Pauluskirche gegangen, habe ein bisschen äh, die Downtown Halle angeguckt, bin dann noch mal zurück zur Pension für ca. anderthalb Stunden. Und dann bin ich noch mal losgelaufen war dann tatsächlich erstmal wieder auf dem Marktplatz, habe mir die Kirsche auch von innen angeguckt, war dann unten bei Edeka, habe Pfand weggebracht, weil ähm, ja ich wirklich relativ viel auch getrunken habe. Es war ja wie gesagt warm, da hatte ich entsprechend immer viel Pfand, und dann konnte ich den Pfand immer eintauschen, bin auch echt eine große Runde gelaufen und habe mir Halle angeguckt. Ja, ich war, wie gesagt, auch bei der Pauluskirche. Hab da echt eine größere Runde auch durch Halle selbst gemacht. War dann auch noch zum äh, Dom und zur Uni hin. Hab mir also mal die wichtigsten Dinge angeguckt. Und Halle hat mir echt gefallen. Also, ja, ich sorry mit den 50 Euro, um die ich abgezockt wurde in Halle. Darüber reden wir jetzt nicht wirklich, aber jedenfalls am Abend habe ich ja mit ein paar Bierchen Intos nochmal ein bisschen Halle erkundet. Dann war noch bis 22 Uhr auf dem Marktplatz ein Eisladen, der war ganz cool, habe ich mir Eis geholt. Ja, das war Halle für mich, ich habe Halle geliebt, Halle war schön. Am nächsten Tag auch weiterhin mit Fernverkehr noch, wo man dazu sagen muss, der Fernverkehr, da war ich ja eine Zeit gebunden und ich bin mit der S-Bahn aber von Halle dann weiter nach Leipzig, weil das nur ein Euro-Ticket ja galt und dann war ich schon gegen 10 Uhr tatsächlich in Leipzig, recht früh. Und dann bin ich erstmal am Hauptbahnhof zu McDonalds gegangen, um was zu essen. Also McDonalds war wirklich diese zwei Wochen mein Freund und Helfer. Ne? Also McDonalds, das war immer so ein Rückzugsort. Da wusste ich, was ich bekomme. Es war nicht teuer. Da hast du Toilette, Steckdose, WLAN. McDonalds ohne McDonalds hätte ich, glaube ich, diese zwei Wochen echt... Irgendwas hätte mir da gefehlt. Ja, ich war am Hauptbahnhof Halle. Äh, von Halle nicht. Ich bin wann. Leipzig dann im Hauptbahnhof habe ich jetzt mal gegessen, weil ich wusste, ich kann erst relativ spät, so gegen 14 Uhr bei dem Hostel einchecken. Bin dann aber auf gut Glück trotzdem mal um elf circa schon mal zum Hostel gegangen. Da haben die mir dann aber auch erklärt, ja, nee, geht noch nicht. Ich durfte aber meine Sachen da schon mal abstellen im Spinnen. Dann habe ich das natürlich auch gemacht. Dann habe ich jetzt mal Leipzig erkundet. Ich bin zum petersburg gegangen, habe dabei natürlich die ganzen klassischen Sachen in der Leipziger Innenstadt abgegrast, war bei der Uni schon mal und bei den Höfen am Brühl hab das äh, hab den Schwanenteich angeschaut, hab das, den Rathausvorplatz angeschaut und ähm, weil ich dann wusste, ja, ich habe aber noch echt Zeit, bin ich dann die Straßenbahn gehöpst und bin zum Völkerschlachtdenkmal gefahren. Dann bin ich das auch angeguckt, das ist wirklich mächtig. Also das war das war wirklich beeindruckend, dieses Völkerschlachtdenkmal. Da war ich schon eine ganze Weile. Da habe ich mich da kurz ins Café gesetzt, ein bisschen was getrunken. Und dann bin ich zu Fuß durch den Park, über die Straße des 18. Oktober zum S-Bahnhof. Bin mit dem S-Bahn, äh, mit der S-Bahn dann wieder nach Leipzig Downtown. Und dann war es auch mittlerweile Viertel vor drei, so dass ich äh, im Gronas einchecken konnte. Und ja, das war ja auch ein Highlight, das war ja ein Schlafsaal mit, ich glaube, neun anderen Betten. Und ja, das hatte ich zuvor nur im Happy-Go-Lucky, aber das war auch nochmal was anderes, aber... Das war nochmal eine Erfahrung, jedenfalls habe ich erstmal meine Sachen oben abgestellt, habe mich kurz fertig gemacht, bin dann auch nochmal rausgegangen, gegen 16 Uhr zum Petersburgen, nochmal ein bisschen einkaufen gewesen beim Rewe, ein paar Getränke, ja dann bin ich in der äh, Straßenbahn bis zum Golisha-Schlösschen gefahren, ist auch wirklich hübsch gewesen, habe mich nochmal ein bisschen hingesetzt, ein bisschen äh, genascht, was ich bei Rewe eingekauft hatte. Ja, und dann wollte ich zurückfahren, in der Straßenbahn war es schon voll. Und dann habe ich mich kurz informiert und habe gesehen, oh, heute Abend spielt Leipzig. In Leipzig, gegen Liverpool. Ich war live dabei. Und äh, ja, ich bin bis Hauptbahnhof gefahren und im Hauptbahnhof war wirklich komplett die Hölle los. Also da war es komplett voll mit Fußballfans, du kamst nicht mehr durch, kamst auch in keine Bahn mehr rein. Leipzig spielte in Leipzig. ja. Ich habe einen riesengroßen Fehler gemacht, glaube ich. Ja, aber dann bin ich erst nochmal zum Hotel gegangen, Hostel Air. War dann nochmal circa eine Stunde, habe mich nochmal ein bisschen gefunden, bin dann nochmal eine Runde gegangen gegen 20 Uhr über den Marktplatz. Hab nochmal schön den Sonntag angenossen und bin dann äh, in den Brühlerhöfen bei Subway essen gewesen. War dann gegen Viertel vor neun auch wieder zu, zu Hause und äh, im Hostel selbst waren eigentlich auch noch coole Leute. Also darüber kann ich echt mich nicht beschweren. Es war, es war auch komplett sauber und äh, also gut, äh, wo viele Leute sind, kommt direkt zustande. Aber es war verhältnismäßig sauber und echt nicht so schlimm, wie ich es erwartet hatte. Ja, am nächsten Tag, ich war immer noch in Leipzig, bin ich äh, schon... Ihr kennt es ja mittlerweile recht früh sogar raus. Ich war um Viertel nach sieben vor der Haustür. Wollte dann in Leipzig irgendwas essen oder trinken oder zumindest irgendwas. Habe dann gemerkt, okay, Leipzig, obwohl es so eine riesige Stadt ist, die Geschäfte machen erst um neun oder zehn auf. Und ich stand da so um Viertel nach sieben und dachte mir, ja in Krefeld hätten sie jetzt auf, Aber gut, Leipzig, okay. Hm. Hab dann bei irgendeinem Bäcker was bekommen. Bin dann mit der S-Bahn bis Grimmelschau <lacht> Dann war ich tatsächlich um, ja, was war es dann? Neun, kurz vor neun in Grimmelschau Bin dann zu Fuß eine kleine Runde durch die Innenstadt und äh, dann ein bisschen weiter zum äh, Skatepark gelaufen. War da ein bisschen. Bin dann wieder zurückgegangen zum. Hauptbahnhof von Grimmel, ah gut, Bahnhof von Krimmelchau. bin dann äh, auf der Suche gewesen nach einer Postkarte, die habe ich auch in der Turi-Info tatsächlich bekommen, habe dann aber nach einem Stift gesucht, weil ich keinen dabei hatte, hab dann freundlicherweise aber in der äh, Lotto-Annahmestelle da direkt in der Nähe einen Stift geschenkt bekommen und war dann noch bei DHL Postkarten kaufen, das war kein Problem. Dann bin ich, äh, haben ja, wir ein bisschen auf die Bahn gewartet, bin dann weiter nach Werdau, habe dann da mit dem Busersatzverkehr eine tolle Tour durch das Zwickauer Vorland machen dürfen und bin dann um ja, elf Circa in Zwickau angelangt, war dann äh, kurz erstmal bei EO Sachen abgestellt glaube ich zumindest. Ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls sind wir dann zum Rathaus gegangen von Zwickau. <lacht> Und ja, da haben wir irgendwie das Rathaus unsicher gemacht. Also wir waren im Lothar Streitraum, Wir haben äh, dann irgendwann noch die Oberbürgermeisterin von Zwickau gesehen. Haben die Teeküche angeguckt. Wir... <lacht> haben Wie gesagt, das Rathaus von Zwickau unsicher gemacht. Also das war schon ganz lustig. Da haben wir einmal alles angeguckt. Lothar Streitraum. hatten unsere Meetings. Ja, dann haben wir sonst noch ein bisschen die Zwickauer Innenstadt mit dem Dom da angeguckt. War auch ganz cool. Wir waren im Schwanenteich. Und dort auf dem Spielplatz. Es war aber auch, wie gesagt, also es war heiß. Um die 30 Grad. Sodass wir dann auch relativ schnell gesagt haben, ja okay, wir gehen äh, jetzt äh, zu EO nach Hause. Dann waren wir um Viertel nach zwei auch schon wieder zu Hause. Dann habe ich die Eltern, äh, die Mutter kennengelernt, den Stiefvater, Schwester. Und das war ganz, ganz nett. Gegen 17 Uhr sind wir dann aber auch schon wieder auf, weil ich auch wieder zurück nach Leipzig musste. Und dann sind wir mit der S-Bahn, dann am Werdau gefahren bis nach äh, ich bis nach Leipzig-Zentrum. Die anderen sind dann in Krimmitschau schon wieder rausgestiegen. Ich bin dann noch bis Leipzig, wie gesagt, durchgefahren, war dann noch im äh, Höfe am Brühl und am Petersbogen, ein bisschen was essen und äh, mal Leipzig angucken. Und dann war ich gegen ein Viertel vor neun dann auch wieder im Kronas immer meinem wunderschönen Schlafsaal hatte in der Nacht andere Leute wie in der Vornacht. In der Vornacht waren ja vor allem Fußballfans in der zweiten Nacht so Backpacker. Aber auch das war cool. Man hat eigentlich ein bisschen geredet, Kontakte geknüpft. Da war einer aus Amsterdam oder so, die dann noch in Madrid reisen wollte. Da hat man auch eigentlich echt coole, coole Stories gehört. Ja, am nächsten Tag war dann <lacht> der Highlight Auch wieder wirklich relativ früh und. 10 von 9 raus aus dem Pensionsding und dann haben wir uns mit, habe ich mich mit EO im Leipzig Markt der S-Bahn-Station getroffen und dann sind wir gemeinsam über Leipzig Hauptbahnhof gefahren, sind dann im Zug gewesen, hatten einen wunderschönen Umstieg in Priestewitz für eine ganze Minute oder zwei Minuten, da mussten wir rennen über die Gleise. Sind dann von Priesterwitz bis Ruland, auch da hatten wir nicht viel Zeit, uns den Ort anzuschauen, aber wir waren in Ruland Und ja, dann waren wir tatsächlich um kurz vor 1 in Hoyerswerda. <lacht> sind dann mit dem Bus bis zum Hotel. Und das Hotel, also das, boah, da fehlen mir bis heute die Worte. Also ich hätte nicht gedacht, dass ein Bett zu groß sein kann. Aber ein Bett kann tatsächlich zu groß sein. Und auch, also die LED, die Lichteffekte waren cool, der Fernseher war der Hammer, also das Hotel, da gehe ich auf jeden Fall nochmal hin. Das, war, das, das, das hat mich überzeugt. Und ja, dann sind wir erstmal ein bisschen gelaufen, weil ich auch zum Ortsschild wollte. Wir mussten ca. anderthalb Kilometer laufen, dann waren wir bei einem Penny. Daneben war direkt das Ortsschild, da haben wir die Fotos gemacht und dann wollen wir bei Penny einkaufen. Wir wurden durchaus die ganze Zeit komisch angeguckt, aber das, das war okay. Dann sind wir zurückgelaufen, sind dann zum Lausitz-Center, weil wir auch da erst wieder ab 15 Uhr sogar einchecken durften oder ab 14 Uhr. Wir durften die Sachen dabei schon mal abstellen. Dann sind wir erstmal zum Lausitz-Center, haben da ein bisschen geguckt. Dann durften wir endlich ja einchecken, sind dann aber auch relativ schnell doch wieder rausgegangen, weil wir Heuerswerda erkunden wollten, sind dann mit dem Bus bis zum Kaufland gefahren, der auf der Straße E liegt. <lacht> Tatsächlich äh, waren die so kreativ und haben ihre Straßen nicht nach irgendwie Menschen benannt, sondern Straße A, B, C, Straße E, Straße D. Das war auch wirklich... Ja, dann waren wir auch mal da. Dann sind wir zurückgefahren mit dem Bus, sind wieder zum Hotel, waren da ganze drei Stunden... Hatten dann irgendwann Hunger. Wir wollten eigentlich direkt gegenüber vom Hotel essen gehen, weil da eine Kneipe oder ein Restaurant war. Das hatte an dem Tag aber leider zu. Sodass wir uns dann zur Bräulerbar ein paar Straßen weiter begeben haben. Das war auch eigentlich ganz cool. Da wurden wir auf die T-Shirts angesprochen von den Piraten. Und ja, da mussten wir uns erklären. Aber ja, als ich in der Bräulerbar war, <lacht> habe ich dann plötzlich von meinem Handy die Nachricht bekommen. Willkommen in Düsseldorf, Sie erreichen Düsseldorf Hauptbahnhof heute pünktlich. Und äh, ja, kurzer äh, Export, ne? ich hatte das ja ganz geplant als kleine ostblock bevor das neue Euro-Ticket kam und eigentlich sollte ich an diesem Samstag wieder nach Düsseldorf mit dem Fernverkehr. Und ähm, ja, dann als ich eigentlich mit dem Fernverkehr ankommen sollte in Düsseldorf, saß das heißt, ich gerade in der bei den heuerswerda <lacht> Wegen dem Euro-Ticket habe ich das Ganze nämlich verlängert. Tja, jedenfalls war ich dann äh, in Neues und nicht in Düsseldorf. Und äh, am Ende hat es sich ja nur gelohnt. Wir sind dann jedenfalls gegen halb acht wieder zurück zum Hotel gelaufen, waren dann ab halb acht, wie gesagt, am Hotel. Wir sind dann auch geblieben, haben Welt geschaut, haben äh, dieses viel zu große Bett inspiziert. Also, dass ein Bett zu groß sein kann, das hätte ich nicht gedacht. Aber ja, ein Bett. Kann zu groß sein. Wir haben das Zimmer inspiziert. Eigentlich, laut Hassan, sollte da eine Huge Microwave stehen. Die gab es leider nicht mehr. Aber das Huge Bed. <lacht> ja, am nächsten Tag gegen 11 Uhr rausgegangen. Wir haben das Frühstück nicht mitgebucht, weil das sind ja, äh, das war ein bisschen teuer. Und äh, die netten Damen vor uns, die mit ihren Parkplatzpreisen, das sind ja Berliner Preise die uns dann noch auf einen Drink eigentlich abends eingeladen hatten. Das, das war schon cool. Und was tatsächlich cool war, war, dass die Getränke selbst im Hotel kostenlos waren. Da waren eigentlich ganz coole Getränke dabei, die haben wir auch mitgenommen. Und... Da sind wir, wie gesagt, am nächsten Tag dann losgefahren, sind äh, mit dem Bus tatsächlich von Hoyerswerda nach Bautzen. Dieser Bus, der ist plötzlich dann irgendwann über irgendwelche Feldwege gefahren und über Fahrradwege, wo der eigentlich, glaube ich, gar nicht lang dürfte. Und der ist wirklich einmal zwei Stunden lang durch irgendeine Pampa gefahren, das war... Auch eine interessante Erfahrung. Es war eigentlich auch erstmal gar nicht klar, ob wir den Bus bekommen, weil wir in Horstwerder erstmal ganz knapp nur diesen Bus bekommen haben. Haben es aber tatsächlich geschafft. Wir waren in Bautzen, haben in Bautzen dann irgendwie eine Stunde am Bahnhof verbracht. wollten dann in die Bahn. Die war dann aber so voll, dass wir dann nochmal warten mussten. Haben dann aber in der nächsten Bahn gesagt, da fahren wir jetzt mit. Eigentlich hieß es auch, dass wir in den kurz aussteigen, dann sind wir aber nicht ausgestiegen, weil wir eben ja auch im Hinterkopf hatten, dass wir beim nächsten Mal keinen Sitzplatz mehr bekommen. Dann sind wir durchgefahren bis Dresden, sind in dresden Klotsch ausgestiegen, haben da Friedrich und Theo getroffen, haben dann ein Beraten Plakat abgemacht, weil die Wahl da vorbei war, sind dann zu Friedrich nach Hause gegangen nachdem wir noch von irgendwem angemacht wurden wegen dem Plakat. Dann waren wir circa anderthalb Stunden bei Friedrich, haben auch Wasser getrunken, die Mutter war da, das war ganz nett. Ja, dann sind wir gegen halb fünf weitergefahren in die Dresdner Neustadt, waren äh, essen, sind dann zur Piratengeschäftsstelle, war leider keiner da, haben uns aber hingesetzt mit dem Essen. Und dann gegen 18 Uhr sind wir dann äh, zum Hauptbahnhof von Dresden, waren wir eine Dreiviertelstunde circa auf der Bahn gewartet, weil wir auch irgendwie nach Hause wollten. Dann waren wir schon um sage und schreibe 20.30 Uhr in Zwickau, haben dann am Abend noch einen Horrorfilm geguckt und äh, noch später dachten die Sterne und den Himmel begutachtet und tatsächlich auch eine Sternschnuppe gesehen. Ja, am nächsten Tag haben wir gegen Viertel vor eins das Haus verlassen, auch hier wieder kurz auf knapp weil wir nach Jena weiterfahren wollten und wir hätten fast den, äh ja, wobei, wir haben den Zug verpasst. Wir mussten nach, äh, wir wollten über Greiz fahren, in Greiz haben wir den Zug um zwei Minuten verpasst. Der äh Mario ist da mit 130 durch Ortschaften gerast, mit dem Tesla, damit wir den Zug bekommen. Wir haben es trotzdem leider nicht geschafft, was ein bisschen traurig war, aber... So konnten wir dann in Kreis noch eine Stunde verbringen, haben in Kreis dann einen Bioladen gefunden, wo wir ein Wasser gekauft haben. Und dann sind wir gegen 14 Uhr in Kreis losgefahren, waren dann auch gegen circa 15 Uhr in Jena. Sind dann natürlich erstmal zur Pension gelaufen auf der anderen Seite der Saale, haben unsere Sachen abgelegt, waren dann da circa anderthalb Stunden und sind dann in jener Altstadt bzw. Innenstadt gelaufen und auf äh, Empfehlung von Eos Mutter sind wir zum Planetarium gegangen. Haben dann tatsächlich auch eine Show angeguckt, die ging circa anderthalb Stunden. Das heißt, wir waren dann bis 19.30 Uhr erstmal im Planetarium. Und das war tatsächlich interessant. Also das ist kann ich nicht anders sagen. Sie hat mich abgeholt. Ja, dann sind wir danach rausgegangen. Haben ganz, ganz oft den Yen Tower begutachtet. Das ist ein tolles Bauwerk gewesen, was man von jeder Ecke aus gesehen hat. Der wunderschöne Yen Tower. Jetzt sind wir ein bisschen durch Jena gelaufen. Da waren wir bei McDonalds essen. Auch hier wieder McDonalds war unser Freund Helfer. Da sind wir von McDonalds nochmal ein bisschen die Highlights von Jena abgrasen gewesen. Und dann auf dem Rückweg gegen 21 Uhr sind wir dann nochmal zurückgegangen. Waren wir dann noch kurz mit den Füßen in der Saale. <lacht> und dann waren wir gegen 21.22 Uhr 22 wieder in der Pension, haben auch da wieder Fernseher geguckt. Da waren dann tatsächlich leider ganz, ganz viele kleine Tierchen, so Mücken und ein. Kram. Wir haben die Nacht aber trotzdem irgendwie überlebt. Ich weiß bis heute nicht wie, aber wir haben es geschafft. Ja, am nächsten Tag auch hier wieder Frühaufsteher. Wir hatten Frühstück in der Pension, das war ganz nett. Dafür war es auch entsprechend mit 80 Euro eine der teuersten. Wir sind gegen halb zehn dann nach einem guten Frühstück rausgegangen, haben dann mit der Straßenbahn bis jener. West gefahren und dann sind wir erstmal nach Weimar und in Weimar sind wir nur umgestiegen in einen Bus. Wir hätten auch mit der Bahn fahren können, aber wir haben gesagt, komm nach Hoyerswerda-Bautzen wollen wir wieder mit dem Bus fahren. Und dann äh, gab es einen, äh, nee, es gab einen Schienenersatzverkehr von der Deutschen Bahn direkt und einen Bus von den Verkehrsbetrieben. Und wir wollten bewusst in den Bus der Verkehrsbetriebe, weil der über die Käffer fährt und wir Thüringen sehen wollten. Und die Frau schon so, ihr wisst aber, dass wir eine Weile länger brauchen. Und wir so, ja, wir wollen das. Jedenfalls sind wir dann circa eine Stunde durch Thüringen gefahren, bis wir dann irgendwann in Erfurt beim Globus ankamen. Gegen Viertel nach Elf. Und da wurden wir begrüßt von irgendeiner Frau vom Roten Kreuz oder so, die mich anwerben wollte, haben wir abgelehnt. Wollen wir jetzt mal kurz bei Globus wieder ein bisschen Trinken kaufen. Und ja, dann sind wir weiter nach Erfurt reingefahren. Sind dann erstmal mit dem Bus direkt zur Pension. Die lag echt außerhalb. Die war nicht in Erfurt selber, sondern in Möbesburg-Roder. Ist ein Stadtteil von Erfurt, aber eigentlich ein eigenes Dorf. Dann sind wir, wie gesagt, erstmal dahin, haben eingecheckt ging 12:30 Uhr war noch dann noch circa eine halbe Stunde da sind dann aufgebrochen Richtung Erfurt City sind dann auch eine Runde gelaufen noch durch Erfurt selbst hab dann EO, ich habe dann aber EO dann gegen 15 Uhr zum Hauptbahnhof von Erfurt gebracht, weil sie dann wieder weg musste. Ja, und dann war ich wieder auf mich alleine gestellt. Dann habe ich erstmal eine Runde durch Erfurt nochmal gedreht, bin auch zum äh, Richtung Bundesgartenschaugelände, bin nicht reingegangen, weil es gekostet hätte, aber habe mir nochmal Erfurt angeguckt, bin dann zu unserem, wir kennen es alle mittlerweile, geliebten McDonalds gegangen, habe was gegessen, habe dann nochmal eine Tour gedreht über den, Erfurter Domplatz. Jetzt habe ich ganz vergessen, mit EO habe ich natürlich auch noch äh, eine Tour durch Erfurt gemacht. Also wir waren auf der bekannten Brücke, waren bei den Highlights von Erfurt, bei diesen Kernpunkten, die man mal gesehen haben muss. Und ja, ich war dann ansonsten äh, abends, bin ich auch wieder Richtung Möbesburg-Roda gefahren, war dann in der Ferienwohnung, bin dann abends aber auch nochmal rausgegangen gegen 18 Uhr mit dem Bus eine Haltestelle gefahren und bin dann in der Pampa da auf dem Feld ein Stück gelaufen fürs Ortsschild und dann bin ich irgendwann gegen 19 Uhr auch wieder in der Ferienwohnung gewesen. Ich war noch kurz in Möbesburg auf dem Friedhof bei der Kirche aber das war's für Möbesburg-Roder und Erfurt. Ja, am nächsten Tag bin ich auch wieder relativ früh um Viertel von neun rausgegangen. Ich wusste nämlich, dass das an dem Tag eine längere Fahrt wieder wird. Dann bin ich gegen 9 Uhr auch schon in Erfurt am Hauptbahnhof gewesen. Denn dann hatte ich eine Fahrt von Sage und Schreibe 4 Stunden 49 über Bad Neustadt an der Saale, Schweinfurt und Würzburg bis nach Aschaffenburg. In Bad Neustadt an der Saale sind Cedric und Raphael dazugestoßen, die mit nach Aschaffenburg wollten. Äh da sind wir gemeinsam bis nach Aschaffenburg gefahren, haben dann da die Stadt ein bisschen erkundet. Ich war eigentlich in einem Hotel in Aschaffenburg, da sind wir auch hingelaufen und dann festzustellen, dass das zu hat. Glücklicherweise konnte ich noch stornieren, aber das war trotzdem komplett absurd. Also ich war reingebucht und die haben zu. Und dann habe ich geguckt, wo ist denn das nächste Günstige? In Offenbach es ist ein ganz anderes Bundesland, aber so weit war das nicht. Jedenfalls sind wir dann in Aschaffenburg trotzdem noch essen gegangen, in einem Wurstladen, haben uns das Schloss angeguckt, das war ganz cool. Wir waren dann noch bei McDonalds, wo auch sonst, im Hauptbahnhof. Und dann sind wir aber gegen 15 Uhr wieder auseinander, dann bin ich nämlich weiter über Hanau nach Offenbach, bin dann da in das Check-in-Hotel, was auch echt gut war und verhältnismäßig saugünstig. Und da war ich dann um 16 Uhr, bis war ich erstmal eine Stunde da, habe mich fertig gemacht, bin dann gegen Viertel nach fünf rausgegangen, Richtung Offenbach City, war dann da in einer Dönerbude. Und ähm, das war ein Kontrast. Also ich war ja ein ta paar Tage zuvor in Heuersferda, und die gilt unter rechts extremen Kreisen als ausländerfrei und Offenbach ist so das komplette Gegenteil. In Offenbach ist äh, die höchste Ausländerquote von ganz Deutschland. Das hat man auch gemerkt. Es war nicht schlimm, aber es war so ein wirklich krasser krasser Unterschied. In Heuerswerde haben wir wirklich gezählt, wie viele Ausländer einen da <lacht> begegnen und das war kein Vergleich. Jedenfalls hat mich äh, Offenbach auch nicht wirklich abgeholt, sodass ich dann mit der S-Bahn tatsächlich gegen 18 Uhr weitergefahren bin bis Wiesbaden. Hab da das Schloss Biebrich angeschaut, das war echt schön. War dann gegen 20 vor 8 wieder am Wiesbadener Hauptbahnhof. Bin dann über Frankfurt gefahren, war in Frankfurt dann gegen ja, 21 Uhr habe dann da eine Runde gelaufen, auch auf die andere Mainseite war beim Hafenarbeiter, dem Denkmal, mit einem Bierchen habe ich mich dann auf der äh, wieder anderen äh, Mainseite hingesetzt, habe ein bisschen Musik gehört, und dann bin ich gegen 22 Uhr auch wieder Richtung Offenbach Hotel gefahren denn ich hatte ausgemacht, dass die Nacht noch Paolo bei mir schlafen darf in dem Hotel. Den habe ich dann gegen 1 Uhr auch in Offenbach am Bahnhof abgeholt und dann waren wir gegen halb zwei wieder im Hotel in Offenbach. Ja, gegen 9.30 Uhr bin ich dann aber auch wieder los. Dank Paolo durfte ich dann in Frankfurt in die DB Lounge in Frankfurt Hauptbahnhof. Das war auch ganz cool. Da konnte ich dann mal die High Society fühlen. Da war ich so eine Stunde dann gegen 10, 11 Uhr. und äh, Aber auch an dem Tag wusste ich, das wird eine etwas längere Fahrt, denn ich bin dann dreieinhalb Stunden über Mannheim Hauptbahnhof nach Saarbrücken gefahren. Und in Saarbrücken war ich dann gegen 14 Uhr im Ibis-Budget. Ich wollte eigentlich ein anderes, günstigeres Hotel, da habe ich aber schlechte Bewertungen zugelesen, und dann bin ich dann doch in das Ibis-Budget. Das war mit so einem Self-Check-In-Automaten, wo ich dann noch anrufen musste, ganz komisch, aber ich habe es irgendwie geschafft. Da war ich dann auch da, wer hätte es gedacht, erstmal wieder ein paar Minütchen, habe mich fertig gemacht. Bin dann eine Runde gegangen durch die Saarbrückener Innenstadt, habe mir da das 9-Euro-Ticket vom Saarland gekauft. Saar VV. Habe mir Saarbrücken ein bisschen angeguckt, war sowohl in Neusaarbrücken als auch in Altsaarbrücken beim Landtag und beim Schloss und... Das war echt schön, da waren schöne Orte dabei. Und äh, dann bin ich mit dem Bus bis an die Stadtgrenze von Saarbrücken gefahren und dann äh, bin ich über die Landesgrenze nach Frankreich. In Frankreich war ich dann gegen 16.30 Uhr im französischen Supermarkt in Spicheren. Hab so Sachen eingekauft, die es in Deutschland nicht gibt. Bin dann zu Fuß wieder zurück, war gegen 17 Uhr dann bei McDonald's. es gedacht, direkt an der Landesgrenze. Hab dann da gegessen und dann bin ich halbe Stunde zurückgefahren, dann war ich wieder beim Hotel erstmal eine Stunde bis 20 vor 8, bin dann nochmal rausgegangen, habe dann nochmal eine Tour gemacht durch Saarbrücken selbst, war an der Saar, habe mir dann noch mal in Saarbrücken das Rathaus angeguckt und die Altstadt, was auch echt sehenswert ist. Ja, und ich habe Saarbrücken genossen. Saarbrücken war schön. Am nächsten Tag bin ich dann um ja, kurz vor zehn rausgegangen und auch da wusste ich, es wird wieder eine lange Fahrt, denn dann bin ich erstmal drei Stunden über Pirmasens Nord, da hätte ich fast die Bahn nicht bekommen, aber zum Glück hat die Bahn gewartet. Der Bahnhof heißt Pirmasens Nord, ist aber eigentlich in Thalaichweiler Fröschen. Ich habe dann da die Bahn bekommen, die Bahn ist über Anweiler am Trifels bis nach Landau gefahren. In Landau bin ich dann umgestiegen in eine Bahn bis Winden und äh, wegen irgendeinem Unfall mussten wir in Winden dann in einen Bus umsteigen und dieser Bus ist auch wirklich wieder durch alles mögliche gefahren. Dann sind wir irgendwann in Wörth am Rhein angekommen. Dort fuhr dann die Bahn weiter wieder bis nach Karlsruhe. Und in Karlsruhe konnte ich dann umsteigen in den Zug nach Stuttgart, Hauptbahnhof. Dann war ich in Stuttgart, bin in äh, Stuttgart, habe ich dann äh, Nico getroffen. Und dann sind wir gemeinsam mit der Bahn erstmal zum Hotel gefahren, Hotel Lamm. Das war so ein China-Imbiss mit Zimmern drüber. <lacht> da waren wir dann gegen 15.30 Uhr. Und dann sind wir da auch erstmal kurz um die Sachen abstellen gewesen, dann sind wir erstmal Richtung Stuttgart Innenstadt gegangen, waren beim Schlossplatz kurz, waren dann beim Galeria einkaufen, ein paar Sachen, haben dann bei Burger King auch noch gegessen. Ja, und dann sind wir gegen 17.30 Uhr zum Kino gegangen, haben DC, DC Leech of Super Pets geguckt, ein wirklich ganz, ganz toller Kinderfilm. Ich habe ihn genossen, am Ende sogar fast geweint und dann geklatscht und alle haben geklatscht, das war schön. Nico wollte da nicht rein, aber ich habe ihn gezwungen und dann haben wir es gemacht. Ja, dann waren wir im Kino bis Viertel vor neun. Sind dann noch ein bisschen durch Stuttgart gelaufen, haben ein bisschen geredet, sind dann tatsächlich abends aber noch zu Nico nach Hause gefahren, dann waren wir so gegen halb zwölf bei Nico, da, weil er noch Sachen holen musste, dann sind wir wieder zurückgefahren nach Stuttgart, fahren gegen viertel vor eins dann auch im Hotel, Nico hat die Nacht im Hotel mit mir geschlafen, und dann sind wir am nächsten Tag, am Samstag, dem 30. Juli sind wir mittlerweile, sind wir dann gegen äh, kurz vor 11 zur Geschäfte der Piraten Württemberg gelaufen. Waren da auch circa drei Stunden. Denn äh, an dem Samstag war der CSD in Stuttgart, wo wir auch mitgelaufen sind. Wir haben dann Fahnen bekommen. Sind dann Richtung äh, Innenstadt zum Rewe. Waren wir circa 14 Uhr da. Und dann sind wir den CSD mitgelaufen. Circa dreieinhalb Stunden. Haben echt eine relativ große Strecke auch zurückgelegt sind dann irgendwann am Ende dann beim Schlossplatz gelandet, beim Rathaus irgendwo auch in der Nähe und äh, ja, weil es uns dann aber auch da allgemein ein bisschen zu voll war etc., sind wir dann zur Geschäftsstelle wieder gefahren, waren da kurz, haben Sachen abgelegt wieder und dann sind wir essen gegangen, alle noch miteinander, dann habe ich so typisch schwäbisch gegessen, wobei ich ja Maultaschen und Spätz Käsespätzle gemischt habe. Kriegsverbrechen habe ich begangen. Da waren wir ca zwei Stunden, waren dann von 22.30 Uhr bis kurz nach null noch in der Geschäftsstelle, ein bisschen was trinken. Nico ist dann die Nacht nach Hause gefahren, ich bin zurück zum Hotel. Und ja, im Hotel war ich dann bis wieder kurz vor Uhr bin dann zur Geschäftsstelle wieder gelaufen, war noch kurz beim Bäcker, hat mir was geholt, an der Geschäftsstelle waren wir für circa zwei Stunden, haben alles fertig gemacht, denn an dem Sonntag hatten, war immer noch CSD, da hatten wir einen Stand von den Piraten. Na, da sind wir dann auch hingefahren gegen halb eins und wir waren dann tatsächlich von 1 Uhr mittags bis ja, halb neun abends am Marktplatz und hatten unseren Stand, der war auch echt gut besucht, wir haben Buttons ganz viele gemacht, haben ähm, auch den OB von Stuttgart kurz gesehen, haben Spaß gehabt mit der CDU, FDP und allem Möglichen, das war ein cooler CSD. Nur, ich hatte ein bisschen Erkältung, hatte schon Angst, dass Corona ist. Spoiler, es war übrigens kein Corona. Äh, jedenfalls hatte ich eigentlich vor, an dem Tag dann auch abends zurückzufahren. Hat sich dann aber nicht ergeben, weil es wirklich so cool war, es war so gut am Laufen, Nico war übrigens auch wieder da, dass ich eigentlich gesagt hatte, nee, komm, ich habe eigentlich gar keine Lust zu fahren. Und dann kam irgendwann von Lydia, die dann schon gefahren ist, die Info, aus Stuttgart kommen gerade keine Züge raus. Dann habe ich gesagt, okay, komm, äh, Nico, kann ich die Nacht noch bei dir schlafen? Und so, ja, okay, alles gut. Dann meine ich so, bräuchte ich vielleicht noch Sachen von dir, die ich dann anziehen kann? Ja, kein Problem. Ja, dann bin ich dann doch noch in Stuttgart geblieben. Dann sind wir abends dann... Eben, wie gesagt, gegen halb neun losgefahren nach Kornwestheim zu Nico. Dann waren wir gegen 22 Uhr da, haben noch ein bisschen gegessen, habe ich die Mutter kennengelernt, war alles ganz cool. Und dann konnte ich da schlafen. Bis zum nächsten Morgen haben wir den 1. August mittlerweile. Da war ich dann auch froh, dass ich dann doch in... Wo war es? In Saarbrücken, Dann doch noch das 9-Euro-Ticket gekauft habe. Denn ansonsten wäre mein altes 9-Euro-Ticket dann nicht mehr gültig gewesen. Ja, Jedenfalls haben wir gefrühstückt ein bisschen. Sind dann gegen Viertel nach neun aus dem Haus gegangen. Richtung Aldi erstmal haben da ein bisschen noch zu essen geholt. Auch für die Fahrt für mich. Haben einen Corona-Test geholt. Den habe ich dann auch gemacht war, wie gesagt, zum Glück negativ. Und dann haben wir erstmal auch äh, ja, geschaut, dass ein Bus kommt. Sind dann mit dem Bus bis Kornwestheim zum Bahnhof gefahren. Dort habe ich dann die S-Bahn genommen. Ab da war ich dann wieder alleine. Bin dann bis Stuttgart. Und eigentlich war mein Plan auch in Stuttgart noch weiterhin mit dem 9-Euro-Ticket zurückzufahren. Bis nach Krefeld. Wir hatten da circa halb elf. Mit dem 9-Euro-Ticket hätte ich ca. 5 bis 6 Stunden gebraucht. Da es mir aber echt so schlecht ging, habe ich dann ein Fernverkehrsticket gekauft, so ein Flex-Ticket, womit ich dann äh, auch ICE und alles nehmen kann. Habe ich dann gebucht und dann so war ich im ICE. Also eigentlich, der ist dann aber nicht gekommen, sodass es einen IC-Ersatzzug gab. Und der war komplett überfüllt. Da bin ich irgendwie noch reingekommen, habe dann aber auch noch nette Leute getroffen eine Frau, die ihren Ehemann irgendwie gesucht hat, aber sonst gefunden hat. Und ich saß neben einer netten Studentin, die nach Hamburg wollte. Das war ganz cool. Dann bin ich bis Frankfurt-Flughafen gefahren. Hab dann da auf den nächsten Zug gewartet, der kam auch recht schnell. Dann bin ich da rein und dann wurde ich fünf Minuten später aber wieder rausgeworfen, weil er zu voll war. Also ich gedacht, super, toll. Das Gute war, dadurch konnte ich dann den halben Preis vom Ticket schon wieder zurückfordern, wegen der Verspätung. Das heißt, das hat mich nur noch 25 Euro gekostet. Das war okay. Und dann musste ich aber von 13 Uhr bis 14.30 Uhr in Frankfurt Flughafen-Fernbahnhof irgendwie verbringen. War nicht so cool, weil ich auch wie gesagt krank war. Es war kein Corona, halt eine Erkältung. Dann ist aber der ICE irgendwann gekommen. Bin ich mit dem Zug dann bis Düsseldorf gefahren. Bin im ICE. Und dann in Düsseldorf in die U76 umgestiegen. So dass ich dann eigentlich um fast Punkt 16 Uhr nach fast zwei Wochen bzw. nach 13 Tagen wieder zu Hause war. Ja, das war ein durchaus krasses Erlebnis. Ich bin wirklich über 2.500 bis 3.000 Kilometer Bahn gefahren insgesamt. Hab einmal komplett... Deutschland durchquert, wenn man bedenkt, dass ich am einen Tag in Hoyerswerda war, was fast an der Grenze zu Polen ist und ein paar Tage später in Saarbrücken bin und tatsächlich dann auch die Landesgrenze nach Frankreich überquere. Das ist äh, schon eine Leistung gewesen, muss ich sagen. Ich habe viele Fotos gemacht, sind auch viele gute Fotos bei gewesen. Und ich habe viele Leute kennengelernt und gesehen, habe viel erlebt und ich habe es genossen, auf jeden Fall. Also, es war eine coole Zeit, ich hatte Spaß. Und was man auf jeden Fall nochmal betonen muss, ohne das 9-Euro-Ticket wäre das nie zustande gekommen. Ohne das 9-Euro-Ticket hatte ich vier Tage... Köthen, Halle und Leipzig geplant mit dem Fernverkehr und das war schon teuer eigentlich. Mit dem 9-Euro-Ticket ist das Ganze nochmal deutlich, also das, der Transport, die Reise an sich war nicht teuer, aber die ganzen Hotels und Pensionen, die waren halt teuer am Ende. Auch mit der ganzen Verpflegung, Essen, Trinken, habe ich für die zwei Wochen, glaube ich, 600 Euro ausgegeben. Das ist okay. Hätte ich auch noch für die Fahrten Bahn zahlen müssen, wenn wir locker bei dem Doppelten, bei 1200 oder so. Das ist nur durch das 9-Euro-Ticket überhaupt möglich geworden, dass ich eben so viel reisen konnte. Ich habe äh, aber echt viele coole Sachen auch gesehen, viel kennengelernt. Ich war in Sachsen-Anhalt, ich war in Sachsen, ich war in Thüringen, ich war in Bayern, ich war in Hessen, ich war im Saarland, in Rheinland-Pfalz, in baden württemberg also ich habe eigentlich echt, und ich war sogar in Brandenburg, wenn wir Ruhland mitzählen. Also eigentlich überall und nirgendwo. Ja, ich war auch in diversen Landeshauptstädten. Ich war in Wiesbaden, ich war in Leipzig, ich war in Saarbrücken, ich war in Stuttgart. Ne? Also auch da einiges mitgenommen. Oh, Erfurt, nicht vergessen. Und von daher, das war schon cool. Ja, ansonsten, was kann ich noch erzählen? Das Wetter hat eigentlich, wie gesagt, die ganze Zeit mitgespielt. Es war halt verdammt heiß. Es war aber, es war aushaltbar. Was interessant war, heuer Bautzen, die Ecke war alles zweisprachig, sodass der Bahnhof Bautzen dann auch Budisin heißt. <lacht> Das hätte ich zum Beispiel sonst auch nie äh, gewusst, das hätte ich sonst nie gelernt, ne? dass das alles zweisprachig äh, ist. Aber sowas nimmt man dann natürlich mit, eben wenn man mal da ist. Ja, da hätte ich, wie gesagt, nie erwartet, dass ein Bett mal zu groß sein kann. Denn dieses Bett, wir haben es ungefähr ausgerechnet, passen um die sechs Leute, das ist einfach absurd. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber ja, ein Bett kann zu groß sein. In Hoyerswerda war es zu groß. Ansonsten, ich sehe gerade, wir sind bei 50 Minuten fast, die ich jetzt hier erzähle, wie ich mit dem 9-Euro-Ticket Deutschland erkundet habe. Ne? Also ich glaube, einfach nur noch mal abschließend kann ich sagen, das 9-Euro-Ticket hat mir echt eine Möglichkeit gegeben, die wertvoll ist, was ich da erlebt habe, was ich gesehen habe. Das ist schon wirklich eine wertvolle Erinnerung und eine wertvolle Erfahrung, die ich gemacht habe. Und ich bin froh, dass ich sie machen konnte. Und ich glaube, es hat mir auch was bewegt, diese Reise. Ich war, wie gesagt, zwei Wochen unterwegs mit einem Rucksack, habe äh, aus dem Rucksack sozusagen gelebt, habe echt viel Geld ausgegeben, aber das war es wert. Und wenn jemand die Möglichkeit hat, sowas zu machen, sollte er es tun. Also ich habe wirklich viel gesehen, viel gelernt und ein bisschen was mitgenommen. Also ich glaube, dadurch ist mir auch ein bisschen klar geworden, was überhaupt Sache ist. Und ähm, das ist halt eben wichtig. Von daher bleibt mir nicht an, viel anderes zu sagen, als lebt das Leben, reist viel und Macht das, was euch glücklich macht.